Als Teil des Digitalisierungsteams, würde ich sagen, es braucht das Konzeptwerk, weil es einer von wenigen Orten ist, wo Nachhaltigkeit, Datenschutz und Digitalisierung zusammengedacht werden. Um Unsichtbares wie Care-Arbeit sichtbar zu machen und das, was wirklich wichtig ist, in den Fokus zu rücken. Weil man an Lösungen für die Gesellschaft und für die Wirtschaft arbeitet, die völlig frei von vorgeprägten Zwängen und Denkansätzen sind weil wir gesellschaftliche Veränderungen ganzheitlich denken. Dafür bringen wir immer wieder unterschiedliche soziale Bewegungen zusammen. Außerdem zeigen wir, dass es möglich ist, als Organisation basisdemokratisch und ohne Chefin zu arbeiten. Für unsere Arbeit brauchen wir deine Unterstützung. Besonders Dauerspenden sind für uns wichtig, damit nicht alle unsere Arbeit über Förderanträge finanzieren können. Werde Förderin, spende regelmäßig für das Konzeptwerk und hilf uns, verbindliche politische Arbeit zu machen. 偏展